Hallo, willkommen zur Adventsandacht in unreinen Reimen. Doch mit aller Macht und das Wort des Tages, ich sage es zärtlich, ist herrlich. Auf herrlich reimen ist nicht beschwerlich, denn nimmt man das Lachs, dann gibt es zig herrlich Reime, die man ganz lässig verdichtet, man, naja, ein Kerl, ich, so beginne ich ernstlich und bin schon fast fertig, gebe ganz lässig dem Text einen Anstrich mit christlichem Estrich, doch er wirkt recht schmächtig und ehrlich recht ärmlich, nicht sonderlich herrlich. Na gut, denke ich, ich bin ja nur sterblich. Textlich wäre vielleicht der Estrich entbehrlich, solange die Worte am Ende nicht eckig und klebrig dreckig oder gar fleckig wirken. Wäre die Wirkung geradezu schwärzlich statt herrlich, das wäre doch schmerzlich. Ein herrlich Gedicht soll textlich prächtig daherkommen, jedenfalls keineswegs schmächtig. Also dann, her mit den Worten, den guten, den prächtigen Worte. Ihr sollt euch sputen. Auf herrlich reimt sich für mich das Gefühl von warmem Meerwasser auf Haut. Auf herrlich reimt sich für mich der Duft des Gartens, wenn Winterkälte taut. Auf herrlich reimt sich für mich die Ruhe nach einem stressigen Tag. Auf herrlich reimt sich für mich außerdem die Nähe von jemandem, dem, die ich mag. Auf herrlich reime ich Dankbarkeit. Auf herrlich reime ich buntes Kleid. Auf herrlich reime ich Muffenteig. Auf herrlich reime ich Dunkelheit. Auf herrlich reime ich Apfelsaft. Auf herrlich reime ich gute Musik. Auf herrlich reime ich Geisteskraft. Auf herrlich reime ich Wiegenlied. Auf herrlich reime ich ganz geschwind Du bist mein geliebtes Kind. Dann dicht ich flott und unbeschwerlich, Wie göttlich von Gott, so kommt von Herr herrlich. Reimt sich das augenblicklich nur spärlich, warte nur ab. Manches kommt anders, als erwartet, Manches kommt anders, als man es kennt. Gerade auch im Advent. Und wäre das Gedicht nicht schon fertig, Dann wäre das mein Reim auf herrlich.